Jedes Jahr rasseln tausende Lernende durch ihren Lehrabschluss, respektive durch das QV. Laut Bundesamt für Statistik sind es rund 8 Prozent. Und wie können Berufsbildnerinnen ihre Lernenden unterstützen, dass sie den Lehrabschluss arbeiten? Unsere heutige Expertin für das Thema ist Jacqueline Kohler von SV Group. Sie ist erfahrene Berufsbildnerin und teilt mit uns ihre Tipps. Ich bin Steffi und das ist die 17. Folge von «Inside Berufsbildung». Hallo Jacqueline, schön bist du da. Danke. Für die, die dich nicht kennen, wer bist du und was machst du genau in deinem Alltag? Ich bin Jacqueline Kohler, ich bin Head Young Talents-Dach bei der SV Group und mein Alltag ist sehr abwechslungsreich. Ähm, auf der einen Seite bin ich strategische Weit also, ich bin für die strategische Weiterentwicklung der Brustbildung zuständig. Und auf der anderen Seite betreue ich mich auch Beruhigner und die Lernenden. Wie viele Lernende betreust du ungefähr? Wir haben 115 Lernende bei der SV. Doch noch eine sehr große Gruppe. Ja, <lacht> doch. Jetzt haben wir in der Einleitung schon von vielen Lernenden gehört, die ihre Lehre nicht arbeiten. Jetzt nimmt es unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sicher Wunder, welche Berufe dass denn da am meisten betroffen sind. Aufgrund von einer Statistik sieht man, dass vor allem Lüftungsanlagenbauer Abdichter, Bodenleger und Heizungsinstallateure betroffen sind. Plattenleger und Sanitärinstallateure gehören auch hier dazu. Sie sind sind also vor allem handwerkliche Berufe. Die Gastrobranche ist jetzt hier nicht vertreten. Und trotzdem nimmt es mich wunderschacke Was denkst du, an was liegt das, so viel Lernende die, das QV rasseln? Ich glaube, es gibt nicht der Grund X, äh, meine Erfahrung zeigt, dass es äh, meistens mehrere Sachen sind, die da spielen. Ich glaube, die Lernenden haben einen hohen Druck ähm, mit der immer Erreichbarkeit. Dann aber auch so Sachen wie Generationen die momentan in der Arbeitswelt aufeinander zutreffen, wo sich manchmal nicht so einig sind. Dann aber auch die ständige Erreichbarkeit, die ähm, wir natürlich in der Gesellschaft haben. Aber auch so Sachen wie sich können mit der Welt vergleichen, mit Social Media, man ist überall connected. Und dann natürlich auch die die Optionalität, die natürlich nicht nur die Lernenden, sondern auch uns fordert. Aber das sind sicherlich Gründe, die da drin spielen. Ja, jetzt gibt es ja auch immer so böse Zungen, die sagen, ja, die sind doch einfach zu faul oder die nehmen es zu wenig ernst. Nein, ich würde es nicht sagen. Ich glaube, das sind so Sachen, wo, wo, wo man das Gefühl hat, aber sie nehmen das sehr ernst, das sehe ich bei unseren Lernenden, das ist ihnen wichtig, aber sie haben einfach eben es sind so viele Dinge, die sie machen können und ich glaube, wenn wir zurückschauen, wir haben auch nicht immer den Fokus auf die Ausbildung und haben auch mal das Leben. Gehabt. Von daher. Genau, jetzt möchte ich hier schnell einen Artikel vom SRF noch erwähnen und zwar steht dort drin, dass gewisse Lehrbetriebe ihre Lernenden als günstige Arbeitskräfte missbrauchen, statt sie richtig auszubilden und nachher bestehen die Prüfungen nicht. Was ist deine persönliche Meinung da dazu? Ja, also Sachen gehört man immer und damit ist glaube ich die ganze Berufsbildung und dürft sich da immer mal wieder dazu äußern. Ähm, für mich persönlich ist es eine Herzensangelegenheit, ähm, es hat für mich auch mit Berufsstolz zu tun oder mit Stolz dürfen Nachwuchs begleiten. Bei der SV-Gruppe ist es so, dass ähm, wir sehr stark Wert legen auf eine hohe Qualität bei der Ausbildung. Das heisst, die Berufsbildung ist bei uns eine Strategie verankert und das gibt natürlich uns auch eine Wichtigkeit. Das ist die Grundlage, dass wir Projekte anstoßen, wo wir den lernenden Verantwortung übergeben, wo sie zum Beispiel ein Restaurant führen einmal im Jahr oder auch ein Lernender Restaurant, wo sie die ganze Zeit dürfen das Restaurant führen. Es geht um Verantwortung übergeben, aber auch Verantwortung zu übernehmen und ihnen die Wertschätzung zu geben und in einen Austausch zu gehen, dass man einander gegenseitig auch versteht. Jetzt hast du spannende Punkte, vor allem so die lernenden Restaurants und so. In dem Fall ihr in der Gastrobranche mit so Vorwürfen nicht konfrontiert, dass ihr die Lernenden als günstige Arbeitskräfte ausnutzt? Meiner Ansicht an, hängt das sehr stark mit der Qualität zusammen. Wenn ich sehe, was wir in unsere Ausbildung investieren, dann ist es definitiv nicht so. Man sieht es auch bei den Abschlusskunden. Während der Pandemie haben wir 100% Abschlussquote. Das zeigt einfach, es ist alles möglich, wenn, ähm, wenn man wirklich den Fokus darauf legt. Es ist sehr schön zu sehen, dass es bei uns so gut funktioniert. Vor allem auch in schwierigeren Zeiten. Jetzt möchte ich noch ein weiteres Statement erwähnen. Und zwar ist das von der Patricia Hasler. Sie ist Rektorin von der Technischen Berufsschule Zürich. und Sie beschäftigt sich auch schon seit Langem mit dem Thema. Und Sie sagt, es liegt nicht an der Motivation und nicht am Potenzial. Wenn die Jugendlichen richtig gefördert werden, können die allermeisten eine Lehre erfolgreich abschliessen. Auch schulische Defizite können kurzer Zeit aufgeholt werden. Da liegt viel ungenutztes Potenzial, sie. Also wenn man sich für die Jugendlichen interessiert, ihnen eine Erkennung gibt und sie fördert, dann können sie auch aufblühen. Das wiederum ja natürlich dann, wenn sie die Lehre etc. Bestünden, auch dem Fachkräftemangel entgegenwirken. Scheinbar liegt es eben laut ihrer nicht an dieser Motivation bei den Jugendlichen. aber was liegt es dann? Es ist auch da, nicht so einfach zu beantworten. Ich stimme ihnen zu, dass nicht Motivation der ausschlaggebende Punkt ist. Und deshalb ist mein Gerät in der Ausbildung generell, ihnen Vertrauen zu schenken, Verantwortung zu übernehmen als Ausbildungsbetrieb, aber auch ihnen Verantwortung zu übergeben. Und dass, sie, dass man ihnen zulässt, sie wertschätzt. Damit kann man sehr vieles abfedern, finde ich. Jetzt habe ich auch kurz den Fachkräftemangel angetönt. Was sind denn sonst noch Gefahren, wenn so viele die Prüfungen nicht bestehen? Ich glaube, es hat auch Einfluss auf die Rolle der Jugend in unserer Gesellschaft und natürlich auch auf die einzelne Person und ihre Motivation. Denn nicht jeder Mensch sieht einen Rückschlag als eine Chance. Und von daher hat das sicherlich auch einen Einfluss nachher auf, auf ihre Integration in die Gesellschaft. Wie gehen so betroffene Lernende mit dieser Situation um? Wir, oder Lernende, wenn es so etwas passiert, kann mal passieren. Ähm, dann geht es wirklich vor allem darum, dass die Berufsbildner die Lernenden an die Hand nimmt. Es geht darum, zu reflektieren mit ihnen zusammen, woran ist Gelegen? was hat Was hat nicht geklappt? Ist vielleicht der Tagesverfahren? War, oder ist es wirklich etwas das unerwartet gekommen ähm, ist. Und dann geht es vor allem auch darum, dass man dem Lernenden mit Rat und Tat zur Seite steht, mit ihnen gemeinsam Lösungen sucht und ähm, auch dann die Lösungen logischerweise umsetzt. Ähm, und mir bieten zum Beispiel den Lernenden hier auch immer die Hand und sagen, wir schauen, dass wir sie bis zum Schluss auch können begleiten können und sagen, dass sie dann doch auch noch ihren Abschluss in der Tasche haben. Vielleicht mit einem Jahr ähm, Verzögerung, aber trotzdem, sie sollen den Abschluss können. Schaffen. Ich denke, man hat hier sicher vieles richtig, vor allem, wenn man euch positive Abschlussquote der letzten zwei, drei Jahre anschaut. Jetzt haben wir die ganze Ausgangslage gehört und jetzt so etwas zum Entgegensteuern. Wie kann ich als Lehrbetrieb verhindern, dass meine Lernenden den Abschluss nicht, nicht schaffen? Ich glaube, es ist mega wichtig, zum, von Anfang an möglichst der Prozess, wo sich der Lernende befindet, aber auch das Restaurant in unserem Fall, dass man dort immer wieder reflektiert und sagt, wo steht der Lernende, wo, wo braucht er Unterstützung, ähm, dass man die Handlungen beobachtet, die er hat und dass man entsprechend frühzeitig, also nicht erst beim Lehrabschluss, sondern möglichst früh, wenn man sieht, da braucht er Unterstützung oder sie, dass man dort eine Massnahme dort definieren und dann die auch umsetzen, sei das Stützunterricht oder mit Lernenden Lernpläne zu machen oder Lernstrategien sich damit auseinanderzusetzen. Es gibt ganz viele Sachen, die meistens ganz kleine Stellschrauben sind, die aber ganz grosse Auswirkungen haben. Wer kümmert sich bei euch um so Massnahmen? Sind das denn jeweils Berufsbildner selber. Das sind Berufsbildner ähm, bei uns ausgebildet. Ähm, wir haben für, für Berufsbildner einen Ausbildungsplan. Es <lacht> ist nämlich auch ganz wichtig, dass Berufsbildner ihr das Rüstzeug in die Hand bekommen. Und als Backup sind immer noch ich und mein Team, wo sie unterstützen. Und Manchmal braucht es einfach nur, dass man die ähm, mal rauchen lässt und schaut, was so rauskommt. Da findet man manchmal ganz spannende Sachen. Und natürlich auch, und das ist wichtig, der Lerner mit einbeziehen weil die wissen auch ganz vieles und brauchen meistens noch ein bisschen Nachstoss. Und wie sieht denn so eine optimale Vorbereitung für ein QV aus? Wir ähm, bei der SV Group, wir unterstützen die Lernenden mit Webinars. Ähm, wir führen jedes Jahr drei Webinars, drinnen, wo es einerseits darum geht, dass sie sich selber kennenlernen ähm, und aber auch sich optimal für das QV vorbereiten Auf der anderen Seite führen wir aber auch Probe-QVs durchführen, wo man mit ihnen 1 zu 1 Prüfungssituation Gehen. und das gibt ihnen wirklich ein das Rüstzeug, dass sie nachher auch die so Situation kennen und mit einer gewissen Coolness an die Prüfungen können. Wenn sollen denn die Lernenden mit der Vorbereitung anfangen? Gibt es da eine Es gibt nie zu früh zum anfangen. <lacht> spart wahrscheinlich eher. Ähm, aber ich glaube, bei mir stossen bei unseren Lernenden wirklich äh, das möglichst früh schon an, dass sie vorbereitet sind. Ähm, es ist immer ein das Ziel, logischerweise. Ähm, aber dann nachher, je nachdem, also je nach Nähe, dass wir zum Kuhfall kommen, desto äh, Fokussierter werden wir von daher Herbst, letztes Lehrjahr, ist sicherlich der Punkt, wo wir gut mit starten können. Und wann sollen dann Betrieb also auf der anderen Seite, mit der Vorbereitung anfangen? Wir möchten eigentlich schon während der ganzen drei Jahren, dass wir immer wieder so Teilschritte dazwischen haben, wo wir etwas machen. Aber wir starten eigentlich gleichzeitig mit dem Lernen, denn Lehrabschluss ist immer ein Teamwork und von daher braucht es Lernende, braucht es Berufsbildner. Es ist ähm, wirklich ein Teamwork gefragt. Wann findet dann die Prüfungen statt? Das ist ähm, von Beruf zu Beruf ein bisschen unterschiedlich, aber so phasenweise ist es so zwischen April und Juni, wo Prüfungen stattfinden. Wie unterstützt denn ihr jetzt konkret eure Lernenden in dieser ganzen Zeit? Wie schon gesagt, wir machen ähm, probe q wo wir mit ihnen ähm, Kurs machen und dann eben auch die Webinars, die wir machen und vorab arbeiten wir aber auch mit ihnen Zeitpläne, arbeiten, Wochenpläne, arbeiten, Lernstrategien nochmal äh, auffrischen. Das sind ganz individuelle viele Lösungen, wo wo man nicht irgendwie den Plan A hat, sondern es geht wirklich darum, dass man da den Lernenden explizit eine Lösung findet. Und wenn jetzt Lernende merken oder vielleicht merken es auch ihr, oh ich glaube bei der Person könnte es knapp werden, dass wir für den Abschluss langen, unterstützen die beispielsweise mit Nachhilfe oder bieten ihr das an? Ja, wir bieten also mit das sicherlich auch unterstützen. Ähm, kommt bei uns eher selten vor, wenn wir wirklich Wichtig, uns ist wichtig, um frühzeitig zu reagieren. Ähm, aber wenn man es jetzt wirklich mal fünf vor 12 merken, dann gibt es da verschiedene Angebote, die man wirklich kann nutzen und wo man kann und die man den Lernenden optimal darauf vorbereiten kann. Ja. Kannst du so ein bisschen die wichtigsten drei Tipps für das Berufsbild noch? für diese Zeit zusammenfassen? Ich glaube, es ist wichtig, dass Berufsbildung ein strategisches äh, Ziel des vom ist. Also es fährt schon viel früher an, weil das tut dann auch wieder die Wirkung wo man, oder die Möglichkeiten, die man hat, äh, sehr stark beeinflussen. Ein weiterer Punkt, und das ist das, frühzeitig äh, Massnahmen zu definieren. Und das macht man, indem man beobachtet und mit dem Lernenden gemeinsam reflektiert. Und summa summarum das Letzte ist definitiv etwas, und zwar das ist, den Lernenden zuzuhören. Ihre Ängste, wahrzunehmen und wahrzunehmen ihnen gemeinsam eine Lösung zu suchen und ihnen auch Vertrauen zu schenken, dass alles gut kommt. Jetzt zum Schluss kannst du vielleicht etwas ja, So ein Highlight öppis was du in all diesen Jahren erlebt hast oder etwas, was dir mega Freude macht. Etwas, was jeder Berufsbildner äh, freut, ist, wenn man so im letzten, in den letzten Tag oder bis gesagt, wenn dann die Ergebnisse da sind, wenn man in die erleichterten Gesichter sieht. Zuerst sind es Schweissperlen, die der Lernende zu biebern hat. Und nachher, wenn man einfach sieht, okay, all die Angst, all die, all die Bedenken sind alle nicht wichtig gewesen. Am Schluss haben sie es doch gerockt. Und das ist immer geht auf beiden Seiten. Ganz viele strahlende Gesichter und das ist, glaube ich, das, was mein Herz oder mir sehr viel Spass macht meinem Job. Das ist sehr motivierend, sehr schön. Jetzt wie immer unsere letzte Frage. Was ist dein grösster Wunsch für die Berufsbildung? Ich wünsche mir für die Berufsbildung, dass wir alle mutig sind, um einen neuen Weg zu suchen und die auch zu gehen. Und mir ist vor allem auch wichtig, dass wir nicht über die Lernenden reden, sondern mit ihnen lernen, mit ihnen reden und da wirklich auch gemeinsam eine Lösung. Finden. Super, danke vielmals. Ich würde sagen, wir haben sicher einige Zuhörerinnen können weiterhelfen oder auch Tipps geben, wie sie ihre Lernenden in der kommenden Zeit können unterstützen können. Jacqueline, danke vielmals für das Gespräch. Danke dir oder euch vielmals, merci. Und auch natürlich für deinen Einsatz für die Lernenden und die jungen Fachkräfte in der Schweiz. Und ich danke natürlich auch euch allen fürs Zuhören und ich hoffe, wir sind auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es heisst, Inside Berufsbildung. <lacht>